Oh, Diamanten, Philipp! Diamanten ja, direkt ganz am Start! <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Easy baro 4! Hallo. Servus! Wir werden eigentlich gleich joinen und haben eigentlich nur vor, Diamanten zu finden und vielleicht eine Höhle oder so und vielleicht gehen wir in die Oberfläche, aber ich glaube nicht. Okay, Sunshine Worker für Server. Ah, der Admin, die Maschine. <lacht> <lacht> ich kann jetzt halt irgendwie noch einlocken. Ja, oder? Versteht? Connection. Probe. Probe. Oh, oh. oh alles gut. Okay, ich sehe Ja, wo ist? Nehmen wir die. Mhm. Ich brenne das oh. Ding, ich kann nicht schlagen, okay? die schlagen, gell? Mobil, mal kurz ausgehen. Okay? Ja. <lacht> Lore, beim dritten Mal ist gegangen, gell? Ja, bin ja noch der Schutz okay. uh, erfunden. Ja, gut, mein So, ich baue jetzt noch meine Steinspitzhacke ab, bis sie weg ist. Oh, Diamanten Philipp Die waren ja, direkt ich. am Start! <lacht> <lacht> Diamonds! Ja, aber kannst du gerne die Spitzhacke gefragt haben? Hätte steht ja. Okay, sind so die. Da ist wer gegen. Ja, komm rein weg. Weg rein natürlich. Oder? Hell, ja. Warte, ich mach dir ein Schwert, Philipp. Zweimal. Mhm. Dann haben wir aber nicht mit Ding, ja, aber es macht nichts. Kommt der Feuer, ich nehm? Hier, schön. ja? Philipp nimmt? Dierschwert. Sneaken. Keine Ahnung. Also ist der Atmen. Jetzt geh mal weg, finde ich kurz. Was? Bist du an als eben halt 0 oder 1? Ah, Speak. Ach so. Und ich denke mir schon, dass wir nehmen und jetzt haben wir ein scheiß Schwert. Maulka. <lacht> oh, Spitzhacke. Na, no. ja, gib okay. meine Güte. Ja, was soll ich sagen? Man kann das halt irgendwie nicht schnuppern. Ja, <lacht> warte, ich geh kurz vorbei. Der <lacht> Dias! Nice. Oh, <lacht> Na, <No>. ein halten. Ich hab verkackt. Angeblich, wenn man Dias abbaut hat, sollte man in der Nähe nicht mehr. Ja, ja. Weiter bauen, aber ich finde es stimmt, gar nicht so. Ich baue einfach mal wieder gerade weiter für dich. Ja, ja. Hm, gut. Orange. Ah, ja, heute viel wir wenigstens mal schon mal Sachen. Ah, yes, Ja, nice. Ich fange da mal kurz zum Worten an wieder. Du nimmst ja. es dann am besten mit, oder so? Ja oder durch den Golf hinein? ich oh, hoffe cool, ich schon wieder so, ich <laughs> <laughs> <laughs> <Schnellen. laughs> da kannst du dir die Dinge Golf. ich ja, ich habe noch das habe ich gar nicht. Ich hau da mal kurz Items wieder weg. Ah, die XP hole ich noch. Ja, obwohl die am ist gar nicht so schlecht, das muss crafted werden. Ja, wir hätten so jetzt mit der Dierhacke schneller unterwegs sein können. Das ist ein super fisch. Hm. Fischi. Fischi, fischi fischi Fischi Fischi Wolle, Wolle. So. das ist geschmeidig für dich. Alles weg haben das was hier. So, alles Die oder? Weil das mit ja, das Junge. Hey, Nein, <ich hab> <lacht> oh, yeah, yeah. Zum Schluss ein Kill bei SP. Wahrscheinlich. Ja, jetzt kommt Gravel over. Hast du erste Nein, da hast nicht mehr. So, auch. Ja, hier, hier, hier. Ich kann sagen, dass es wirklich wissen. Schau für die Border geht nie weg auf, wenn wir da entlang gehen. Ey, oh ein Wechsel. Was hast du denn? Das ist vier Kis und 4. Ja, du kannst ja gar nicht so wegbauen, das, oder? Irgendwann musst du ja so weit weg sein. Ja, wenn er vorgeht, dann geht's. Und soll's. Ja, okay. Ja. Also wenn ich den Strip Streetman bauen, soll ich schon kleine. Sie halt das Volkan Videos finden. Ja, haben wir eh schon, aber nicht Ich habe auch einen Spot Der war auf Höhe 10 Gold, Gold, Gold Gold, Gold, Gold Gehst du die Sachen jetzt nicht? Ja, wo sind jetzt noch mal Spitzhacke? So wie unser ganzes Holz mit Kackern Was haben wir ich habe hab keine mehr Also holz hab ich sieben. Ja ich muss halt Spielzeug fast craften schon Ich Skatespo. Ich hab noch nicht mehr okay. Wie groß du? Ah, ist klar, ja. Äh, 5. 1. 1. 1. noch. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. wir Ja, ich war da jetzt mal so bevor, vor, ohne dass ich was sehe, ich kann nichts machen gerade. Außer also Reds nicht noch an, anleichten. Das ist auch das, was ich gerade so mache die ganze Zeit. Okay. Hast du hinten die öffentlich? Ja, ich hab's auch vor. Okay, cool. So, mal aus dem Eis muss greifen. Ja. Ach so, ich könnte noch eine ganze Iron-Wurst im Stimmt. Ja, doch, sollten wir schon machen, glaube ich. Oder sollten wir auf dem Ambrose sparen? Aber Eisen sollte man genug finden, Ja, wie du es gerade von mir ist Eisen. <lacht> ja, ich merke schon, durch Eisen aber er es nicht genug Ah, das wird ich noch. Geh Gleich ist mein Spitzhack wieder weg, ich sag's halt. <lacht> ja. Angesprochen haben wir es ja noch nie, dass wir einen neuen Kanal eröffnen haben. Ja, wir haben jetzt Promedium streams eröffnet. Hier werden wir öfter streamen, in nächster Zeit sehr oft. Und ihr könnt den, yes. den Kanal gerne abonnieren. Wenn ihr unsere Streams performen wollt und wir werden da verschiedene Spiele bringen ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Spiele wir streamen sollen aber wir haben jetzt mal gedacht, dass äh, wir vielleicht H1Z1 streamen oder Elder Scrolls Online zum Beispiel oder Minecraft ähm, Quick Survival Games oder so ähnliche Spiele. Ja und eher werden zur Zeit streamen wir noch auf Prometheum Streams, aber in Wirklichkeit wollen wir nur die gestreamten Streams dort hinaufladen. Und auf dem Hauptkanal und auf Twitch streamen. Genau. Jetzt zum Beispiel streamt der Philipp gerade auf Medium Streams. Aber das, ist noch, äh, das sind noch die ersten Test-Streams. Bis wir zufrieden ähm, so sind mit der Qualität. Sollen wir dir halt den Namen, Philipp? Ähm, das kann auch sein für du da drüben, dass da noch Dia's overhaut stehen, gell? So, ja. ja. wow. <lacht> Hey, die Bohrer wird weniger, wenn ich da entlang baue, Philipp. Das ist Ja, Dia's da, wenn du zu, immer weiter zu mir kommst, dann wenn ein bisschen ausgebaut wird. Oh, das Ja, ich kann ja, nicht sein, dass es overhaut Dia's sind. Ja. Ja, ich hab kein Licht gehabt, deshalb fahr ich da ein bisschen. Ja. Nice. Ich denke jetzt an, ich guck wir schon langsam Sachen, das Du mir. schon brauch schon 4.4. Nice. Wir haben jetzt noch 4 Minuten, ich glaube, ich baue mich nur noch gerade aus. <lacht> oh, Lager. Sieg gemacht hier ja. ja. Gott sei Dank, Höhle. Nice. Oh. Gold. gold. Ich muss langsam ein paar gold ich so zusammen. Ich crafte jetzt noch die Rüstung fertig. Ja, Warum? Ich weiß Warte mal, ich schaue lieber nach oben nach Okay, doch, hat schon was. Ja, ich bin schon mal Vorrüstung So, ah, wir brauchen ein bisschen Obsidian Dann könnten wir, warte, mach gleich mal zwei Eimer Ich, ich mal die Ja, zwei Eimer Das heißt, ich hab schon mal Wir brauchen echt schon Obsidian, aber dann könnten wir schon verzauern, Philipp mhm. Nur, dass das, ja, ob das auszahlt, ähm, die Iron zu verzauern, weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, wie wir von Diamanten in nächster Zeit anfinden. Und was okay. wir vorhätten, wenn wir früher snipen oder so gerne wollen. Dann müssen wir natürlich die verzaubern. Die Iron. Und sonst halt logischerweise die Diamantenperson. Aber Diamanten, man braucht eigentlich gar nicht so viel Diamanten für ein Rüstung. Ich ich sofort, ja ja, klappt nicht. Zwei Minuten Siehst du eigentlich schon das Ende vom Gang? <lacht> uh, wenn es so ein Ende Licht ist... Ja, das ist es so. Was schreiben du? <lacht> Kamal <schreiben>? ich, <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, ich werde es auch schon ähm, Wasser. So ist das Kopf Ich Arbeit. Äh, Überhaupt Gold, daneben Iron und auf der anderen Seite Was soll die Iron? Iron. Ich würde noch mitnehmen. Was mitnehmen? Iron. Iron. Nein, das ist nicht Nicht ja, wirklich, ja. Ich nehm hieb's doch noch. Verbohr und so. Aber ich hab noch 42, also wir brauchen kein Arrow mehr. Okay, na, dann brauchen wir keins mehr. Dann ist das eigentlich nur Zeitverschwendung, Verschwendung eher zur Zeit. Ja, genau. Oh, Creeper. Ich sollte mal was essen, falls man da darf. das ist doch Wow, die Hammer-Items wieder weg. Das ist Iron Orb, so die nicht items Geht schon mehr als ein Stack Lapis. Ich habe auch schon ein Stack Lapis. Nice, wir haben noch 40 Sekunden. Ah, 60. Wollen wir uns oder ist uns das egal? Warum no. mal gleich ne weiter aufnehmen, gell? Genau. Okay, das heißt, schon direkt danach gleich wieder eine. So, schön so Emerald? Ja, ich bin auch gleich mit mir. Für ich bin mir grad nicht ja, sicher. So la. Noch ein Creeper. Easy. <lacht> <lacht> Warte mal, den Gang da war ich zu, gell? Mit Cover, da war ich schon alles ausgedrückt. Ja. Warte, wow, die kommen mal trotzdem zu dir. Wüsste. Doch doch.